Ja, hallo Leute, es ist endlich wieder soweit. Es gibt ein neues Video. Ich weiß, es gab lange nichts mehr, aber ich dachte mir, der Apple Store hat endlich MagSafe. Also bin ich hingegangen und habe es mir erstmal gekauft. Wie ihr seht, an der Seite ganz viel Bullshit. Auf der anderen Seite noch mehr Bullshit. Auf der Rückseite sehen wir, man braucht ein 20 Watt Ladegerät. Ähm ich hoffe, dass es auch mit dem 18-Watt-Ladegerät geht, ich habe nämlich kein 20-Watt-Ladegerät. Aber wie wir wissen, äh, funktioniert das Ganze auch mit den alten iPhones, also ich brauche kein neues iPhone, um das nutzen zu können. Wie immer, die sind bei Apple in Kalifornien. Dann sieht man, wunderschön aufgerollt, wie es nur Apple kann oder so. So, dann wickeln wir das einmal ab. Dann nimmt man es raus. Da ist es sehr interessant reingeschoben. Ähm, da muss man tatsächlich diese Lasche runterziehen. Dann kann man es einfach rausschieben. Also man muss da nichts kaputt reißen. Kann es einfach rausnehmen. Dann die Rückseite sieht richtig gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Ist nicht gebürstet wie bei der Apple Watch, sondern tatsächlich ist das mattes Aluminium. Also eher wie bei den MacBooks. Da haben wir USB-C, man kennt es, Apple verbaut quasi nur noch USB-C und das wäre es eigentlich auch erstmal schon. So, dann testen wir noch einmal schnell, ob es auch mit den alten iPhones funktioniert. Man sieht, es lädt, ganz wunderbar, Ja, wenn man es zu so schnell wegnimmt, dann natürlich nicht. Ein bisschen wartet, dann oben in der Ecke hat man es gesehen, lädt es auch wieder. Wenn man es zu schnell macht, dann kriegt das iPhone gar nicht mit, dass es runtergenommen wurde. Aber wenn man ein bisschen wartet, dann funktioniert das Ganze auch. Vielleicht. Ja, das war's mit dem Video. Viel mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.